Hallöchen zusammen. Ähm, Drew, äh, frohes Neues. Tschüss und. Äh, Hallo und bei. Entschuldigung. Äh, Mega Fan dir natürlich auch. Hallo. Sorry, ich hatte den Regler noch in. Alter Mann, ne? Ähm, wer mitspielen will, gerne eingeladen. Eigentlich habe ich am Anfang noch gesagt, äh, dass PDC, das PDC die Finale erst um 21 Uhr ist, ne? Aber, naja. Hm. Und da ich auf jeden Fall was trinken sollte. Äh. So, packe ich mich denn hin? Ich glaube, ich gehe hier oben hin. war ich letztes Mal auch recht gut. Und nicht alleine, aber... Oh, das wird ein bisschen... Aber egal. Danke für den Hinweis, ihr beiden. Er ja, hat schon gesagt, wer mitspielen will, darf sich gerne melden. Und hier gibt es immer nur First Person. Also, das finde ich das ja cool hier dran, dass ihr First Person hast. Im Gegensatz halt zu Fortnite, wo du kein First Person oh, Alter. Jetzt muss Ich wieder die ich will ein bisschen umstellen. <lacht> DPI von meiner... Ja, komm, nehmen wir die Farmers erstmal mit. Schmeißen wir den Dreck weg. So, jetzt packen wir nach oben. Ups, Alter hier hängen. Einfach zu dick für. Ah, Alter. Das ist wieder zu schnell, ne? Muss ich mal ein bisschen was wegstellen. Alles im Weg für meine Maus und mich. So. Was haben wir hier? Einfach mitnehmen. Erstmal alles mitnehmen. Ich weiß ja nie, was wir für Sachen bekommen. Machen wir die... Den laden dann nochmal in den Schuppen hier. Komm, wir gehen mal erstmal hoch. Oh ja, komm. Oh, die oh ja, die Mäusi. Oh yeah. Brauchen wir die? Ist egal. Dann nehmen wir erstmal mit. Ähm, komm hier hoch, ja. Komm, vielleicht ist hier noch was Neues drauf. Na komm. Ach, nix. Okay. Gut, dann gehen wir runter. Ah, ich liebe First Person. Nicht mehr diese Kindergarten... Ups. Geier. So, dann gehen wir da hinten lang. Ich bin mal gespannt, wo die Zone hinkommt. Äh, ja, okay. Man sieht, ich kenne mich hier in der Gegend super aus. Ich springe irgendwo hoch, wo ich gar nicht hochspringen kann. So. <lacht> Ton. Ja, okay. Ich wollte mal kurz ein bisschen lauter werden. Mal <lacht> so gucken, ob ich wirklich Ton habe. Spielt denn einer von euch da draußen ähm, auch Ring of Illusion? Äh, Elysium. Ich Position? Die nehme ich auch erstmal mit. Warte mal hier, was oh. haben wir? Habe ich da draußen gerade was gehört? Man nicht da draußen gerade was gehört. Das Problem ist, dass hier aber teilweise. Okay, ich habe da draußen was gehört, aber definitiv nichts Gutes. Wo muss ich hin? Oh, perfekt. Geil. Da musst hinten noch hinten nochmal gucken. Und dann schauen wir nachher mit der Mäuse mal, ob wir irgendwen finden, der gerne einen Headshot hätte. Wollen wir immer dran denken? Schlechtes Spiel. Schlechtes Gameplay hier. Aber wir spielen ja alle aus Spaß hier auf diesem Kanal. Jetzt haben wir hier drin? Pump Pumpgun. Und okay. Ah, ne, Gauk. Äh, ne. Vergiss. Ich hab nichts mehr. Ich sag nichts mehr. So, jetzt sind wir hier oben. Noch hier drin. Auch oh, nur Kacke, ne? Dann nehmen die Munition noch mit. Okay. Äh, raus aus dem Menü. So. Ach gut, gehe ich da hin, Scheiße. Aber lass mal erstmal hier. Schönes, fettes. Medizinische. Ah, Scheiße, nicht laufen dabei, ja. Ah. Ein paar Bänder sind okay, aber sonst. Okay. Deshalb also habe ich mir von dem auch eben das MIDI-Pack da mitgenommen. Aber ich würde nicht wundern, wenn der eine jetzt da hochkommt. Hätte mich da weggeholt. Nur so am Rande. Wie sieht man ah, da? Wie lange haben wir? Drei, vierundzwanzig? Oh Gott, das soll ewig. Also, die Grafik ist gerade auch so ein bisschen. Weiß ich nicht. Matschig. Hallöchen. Oh, mit einem schicken Smiley. Ja, das Finale ist eben erst. In ein paar Minuten. Um 21 Uhr erst vom Dart. Also, könnte ich mir selbst noch meine Pizza machen. Lecker, schon abolieren. Wieder Fungi. So, meine Lieblingspizza. Die Frise Sampions. Das, wo habe ich denn den? Ach, das war da drüben. Da habe ich den gesehen. Ja, zu Kai. Okay. Willst du mitspielen? Spielst du mit? Spielst du nicht mit? Spielst du nicht mit? Ja klar, du. Äh, First person aber noch. Ne? Ich habe auch schon einen Kill. Aber der war noch schlechter als ich. Glaub mal. Also es war. Äh ja, das gibt's, dass Menschen schlechter sind als ich. Und sonst so gab es nichts dazu. <lacht> Ansonsten was mache ich noch? Also Anamas mag ich auch noch gerne auf Pizza. Damals fand ich Ei auch geil. Ansonsten ja. Komm, ich guck mal, ob ich hier noch was finde. Ein paar Sekunden haben wir ja noch. Pumpkin, Magst du nur Ei nicht oder magst du allgemein Ei auf Pizza nicht? Nur so, also, äh. Ach. Ach, du weißt, was ich meine, oder? Das sah ruhig da drauf. Ist kein Problem, aber haben wir noch einen Holograph. Ja, Warte mal, zack. Ja, das rennt dort mal weg. Wo oh, sonst magst du ei. Wobei. Oh. Alter. das habe ich nie ausgesucht? Mal kurz hier die Türen zu. Ja, ich mach das damals, weil ist doch egal. Wir wissen, was du eventuell meinen könntest. Das passt doch schon so halbwegs. Jeder okay, eine Pimmelfritz ist hier rausgesprungen. Gut. Oh. Mit Nud Nudelpilz. Oh ja. Pasta-Pilz. Oh, Pasta, Pizzo, lecker. Oh. Alter. Da gebe ich ja recht. Da gebe ich echt recht. Mm. Noch Nolo? Ne, Rettort ist das. Nudeln mit Tacos? Echt? Nee, Nudel-Tacos? Was ist Tacos nochmal? Taco. Tacos sind ja diese Tacoschalen, ne? Und sind jetzt nicht die Tortilla-Chips. Oder... Ach, wahrscheinlich Tacos mit Nudeln drin. Ne? Ah, ja, klar. Null. Manchmal ist Denken ein bisschen schwer um die Uhrzeit. Oh Gott, wir haben... So. Darf man eigentlich nicht daran denken, dass ich in... Zwölf Stunden... mich so langsam auf den Weg mache. Wo aufstehe. nie von gehört Nudel Tacos ich direkt mal googeln ah, von der Kinderserie Nudel Spaghetti Tacos aus Alkali. Ja sieht sieht interessant aus ja könnte ich mir auch vorstellen was sowas Knackige von den Tacos, die Nudeln. Oder hier frittierte Nudeln. Ey, habt ihr das mal probiert? Ja, weil noch einen Italiener gehabt. Boah, alter, alter. Das war schon richtig endgeil. Ich würde ja gerne da hoch, aber das ist jetzt von allen Seiten, ne? Nudeln. Und wenn hier die Penne... Also ich kenne es nur mit den Penne. Weil jetzt kriege ich noch mehr Bauchschmerzen, als ich vorher schon hatte. Nein. Ist okay. Leute, wie lange dauert denn hier noch? Hier geht's nur, Hier geht es immer so ums Fressen, ne? Wenn Lukas da ist oh. oder eben auch der ähm, Lauch, der auch sagte, ja so, ja, muss noch mal was essen machen. Das war schon, ja, es immer nur ums Fressen. Wie passt eigentlich hier so äh, der neue Rahmen? der um mein um kleines süßes Gesicht rum ist zum Spiel und auch hier so die äh, Alerts da an der Seite ah, nicht die Alerts aber ne you know what I mean mhm. also Müsli pur finde ich auch ein bisschen schräg außer das Knuspermüsli das kannst du so füttern oh, Knuspermüsli das darf mit keiner Flüssigkeit zusammen was hast du so Matsche? NEIN! Muss weg, Scheiße. Nein! Wollte ich gar nicht aufnehmen! Scheiße! Tür zu! Das habe ich jetzt aufgenommen. Pump Money. Ja, Pump brauche ich hier nicht. Der Turm ist nicht drin. Da kommen wir auch nicht drauf. Oder? Nee. Gott, ich werde hier so sterben. das Gift, ja. Ich hoffe, dass doch von da hinten keiner kommt. Wir so ein bisschen ranschleichen kann. Müschen. da kriege ich immer so ordentlich kotzen Mag sowieso also ich hatte eben so wie zu viel tomatensoße drauf da war das alles ein bisschen weich geworden Ey, Alter, ist das Gebiet hier. Was ist da unten? So, das nur. Hey, Alter, das hört sich doch an, als wird hier. Es würde hier riesig groß gesch.. Das sind so keine Schrittgeräusche. Bah irgend äh, äh, äh, äh. äh, kann sein, dass du mit dem Kopf hast. Nein, ich bin da, Nein, ich bin da scheiße, habe ich nicht drauf geachtet. Oh. Sorry, da war ich jetzt gerade ein bisschen zu so sehr auf den Typen fokussiert. Ah, was mache ich? Ja, was mache ich da? Scheiße, mache ich da. Ich wollte eigentlich den Kill noch haben. Dann habe ich mich voll verzettelt. Ah. ist nicht ich nicht, TeamSpeak. Äh, TeamSpeak halt schon. Hallo? vorhin TeamSpeak gesagt. Nein, wer, wer hat TeamSpeak gesagt? I, nein, nein. Also, wer hat denn hier TeamSpeak? Also, äh, Prost. Prost, ja. Wer ist es bei euch? Ja. Auch Prost, Okay. Wie mache ich dann eigentlich diese komischen Tierbilder an der Seite? Ich habe immer noch dieses Ring of Illusion. Dreieck da drin Ring of Ring of Ring of uh, Ring of daran. Ring of Stimmt's? Ja. Post. Ach so Achso, wo willst du denn hin? Oh, ach so warte. Ich sehe ihn noch nicht. Jetzt sehe ich ihn. So, äh... Uh, ich hab's urlange nicht mehr gespielt. Oh. Obwohl, Mine ist doch kackbar. Ah, geh mal da hin. Ansonsten gehe ich wieder dahin, wo ich gerade war, wenn da einer hinkommt. So, Also Das war so ein typischer mich Michi, oder? Boy. Egal, machen wir fertig. Wenn es ein Duo ist, dann mach ich dich fertig, Alter. Machen wir trotzdem fertig, die zwei. Ach, Balmung City, das hätten wir auseinandernehmen können alleine. Ach, F doch die Hände da. Ja, er muss auf die. Ähm, auf dein Leben achten. Nicht nur auf die Gegner. <lacht> Sagt der 15-Jährige. Wunderfutz. Ja? <lacht> Was? Was? Ja, ja, ja. Also, kacke hier, ja. oder? Oh, Milfrock. So, kacke. Ein äh, Schnellschießgewehr habe ich gefunden. Achso, da hebt man ja gar nicht mehr mit E auf. Ich will bei Fortnite. So. Dann machen wir da hoch. So. Hast du schon eine Waffe? Ja, Milfrock. Die, das Name ich nie aussprechen kann. Ich ja gleich lauter Grießbäume, ich versteh's nicht. Ui. Hast Kontakt? Ehrlich gesagt, weiß es nicht. Ich hab Schlüssel gehört, oder nicht? Ich hab Schlüssel gehört, ja, aber... Achso, okay. Warst weißt du das? Nee. Hm. Das war nicht. Das kommt später dann, wenn ich kein, kein Spaß mehr habe. Das ist ein bisschen. Äh, äh, oh weiß, ja, bei mir ist Kon ist nicht Kontakt, Kontakt, aber ich höre Schüsse bei mir. Also in meine Blickrichtung. Nah. Ja, recht nah. Aber ich kann sie wow, gerade nicht ordnen. Auch Schuss, Schuss in Osten. 300 Meter weit weg. Ja. Oh, ah ja, die sind wirklich nah. Ach, das bist du da oben, okay? Ja, das so bin ich. Ah, ich habe glaube ich einen gesehen. Ja, ähm. markieren. Da ist er. Du hast gerade nach Norden. Von oben, ja. ja, siehst du noch? Nee, hat gerade noch mehr Crossing-Cover getötet oder? Nein, ist weiter weg. Siehst du? Ja, Kill. Schießt den gerade an. Nice, wo war? Ähm, ja, Mist, ah, da ungefähr. Jetzt lootet er den auch noch. Der Sack hier. Ah, nicht, das war wahrscheinlich der äh, Bot. Ah, da ist er. Ich würde mal ist sagen, das wird ein Bot, oder? Ja, da haben sie kommen ja die Bandagen, nehmen wir mal mit. MP5 ganz bald. Ja, so eine AK mit ein einem Vierfach ist Wenn schon nice. Brauchen ja, Na, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, nee. Lass erstmal looten. Lass erst mal looten. ich tut taunt. Die. Das ist bei mir hin niederlegen. Okay. Er ja. bei mir auf den Kopf. Was? Wann wird's? Vergiss es. <lacht> was war das für ein Witz? Kontakt? Oder nicht? Nee. Ja, Schüsse. Ja, ich auch. Das ist ja irgendwo, dass... ...um sie eigentlich nichts sein sollten. Um was ich nicht, ähm, egal. Ist auch nicht schlecht. Moment. Hä? Ich will... Nee, ich will lieber halt. Die haben wir jetzt auch. Okay. Brauchst du ein bisschen Muni? Nee. Hm. Wie teilt man noch mal auf die Muni? Äh, mit Z. Nee, mit Shift, Entschuldigung. Shift rausziehen. Hä? Auch nicht. du. Shift halten und dann äh, rausziehen. In das eine linke Fenster da. Nein. Kann es nicht hören. Um. Um normalerweise. Shift, ja? Shift oder Nein, Steuerung. Steuerung? Ja, ah, Shift, Steuerung, mein Güte. LOL. Ja, so geht's ja. Ne? Da geht's ja eine Muni. <lacht> Toll, Neuner, die ich gar nicht doch, die kann ich gebrauchen. Danke. Was brauchst du denn 45er? Ach, du hast die ganze Neuner, ne? Ich hab 3, 270 Stück. Ist egal. Muss okay. das erstmal. Genau. Ja, die Waffe brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Das unbedingt. Das soll okay. ich erstmal die anderen Waffen durchladen. Nee, nee, ist nur, äh, uh, dieses schallgedämpfte Maschinengewehr. Achso. Ja, das habe ich auch. 45er kann es bald, ne. Ja, die habe ich. Die brauche ich nicht. Deswegen. Ich, weiß nicht, ich, ich eigentlich weiß nicht, warum ich das spiele. Das ist eigentlich ziemlich das Spiel. Ja, oh, gefällt mir auch. Oh. Hast du Kontakt? Gegner? Ja, auf der Straße. Du doch irgendwas, oder? Warum treffe ich den jetzt nicht? Und doch. Knockdown? Wo ist der Nächste? Das ist ein Bot, glaube ich. Erst. Oder war da noch ein anderer? I don't know. Achso, du hast nun yeah, den I jetzt didn't... fertig gemacht, ne? Nee. Yeah. Ja, wir sollten so langsam, ne? Ich gehe von aus, dass es das ein Bot war, weil er... Ja, yeah, right. yeah, wir haben Kassen. Board, ja, weil er nämlich da ziemlich in die falsche Richtung gelaufen ist. Ja, normalerweise bleiben die irgendwie in Deckung oder so. Mal viele. Bei Bots rennen weiter. Das heißt. Mhm. Wenn es auch angeschossen ist. Bleiben nur bei Kontaktstellen oder oh, ist ne? Ja, ist Loot. Oh, Farmers. Das ist keine Mal, ja. nicht. SMG kann man nicht nehmen. Achso, nein, passt gar nicht drauf, wir auch. Shotgun, brauche ich auch nichts. Ach, wir brauchen ja gar nicht so weit, jetzt müssen wir nur hier lang. drin sein? Ja. mal sagen. Mal kurz hier ein bisschen Inventar sortieren. Ja. Oh, ist doch besser. Pool. Da. Ja, da kommt sogar auf. Hier ist eine Seilbaum, aber kann man nicht benutzen. Nee, dafür müssen wir das kleine Impact oh. haben. Oh, aua. Oh, oh, oh. oh. Ja, ah. nein, nein, nein, nein, F können so neun. <lacht> fährst runter? Ne. Mehr. Doch, fähr runter. Nein, halt nicht. Ganz. <lacht> kann mal ob ich irgendwas sehe. Wenn Vierfach Grobes sagt, nein, ich sehe nichts. Ich, ich habe nicht viele Metzkids. Also, mitz halt. Medikamente. Oh, kann ich hier vielleicht... Ah. Oh. Scheiße. Mir wahrscheinlich gleich runter Rügel runtergefallen wie du. Wahrscheinlich, kann sein. Wer ja, weiß das schon? Wer weiß schon? ich mal ein bisschen rumschießen, oh. damit wir wissen, wo wir sind? Was? So, soll ich nach Köln kommen? Kannst gern machen. Auch mit einer, ähm... Pass eh nicht durch die Tür. Was hast du da? Langsam runterfahren. Das kennt Sinn machen, weil man hier keinen Falschhalten mit dem Bord bekommt. Ja, die, äh, Gegner. Äh, da. Sießen? Ja. Die, die ist da? Hm, ich seh'n. Das da auch nehmen, weil mit meiner Wacht, macht das macht keinen Sinn. Nein, ich schieße das auch nicht drauf. Ich habe zwar ein Vierfach drauf, aber das wäre Schwachsinn. Ist auch Oh. Um Mit der AR bis dahinten würde ich jetzt. Ich, nachher verraten so, wir uns. Das ist, so. oh, das ah, das ist wahrscheinlich nicht. wieder ein. Hm, Abort, ja. Der nix hat. Boah, ja. schreck mich so, ey. Ja. Hello? ist mir, Mario? Oh, ja. Was? Eigentlich ein Holo. Ein Holo Holo Holo. Hier sind noch Metz, finde ich Brauchst, ne? Holo. Holo, Holo, Holo, Holo, Holo, Holo, Holo Musst schon aufnehmen, ne? Packpack ist full. So, dann nehme ich die. Tschüss. Nein, nein. Hat Spaß. Ja, selber Selbstverständlich. Egal. egal. Wenn ich drüben bin, hast du noch ein bisschen was von mir. Ja genau. Mach ich einfach. Tap. Lauf herum. So, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap tap tap tap tap tap. Zack zack zack zack zack. Und dann habe ich hier alles. Geht halt ein bisschen Blut dran, aber es ist ja egal. Spaß. Bast... äh, was? Seba. <lacht> Danke! Arsch! Bitte! Der Desert Eagle, wenn du haben Desert Eagle. Sind nicht in Fortnite. <lacht> oh, ein Holo für die Shotgun. Komisch. <lacht> Nehm' ich. Danke. Ja, war nett. Geil, G28. Ich das Und ein Sniper. Einer. Echt? Alles weggegrappt. Bist... Kraken. Und eine Atomwaffe. Echt? Ja. ist nur ein Holo. Hui. Hm. Und ein Auto. Oh, okay. oh ne, ist kein Auto. Ein Auto. Du bist ein bisschen Otto. Ein Otto. Ein hm. Otto. Hm. Hm. Halt durch, Ich hoffe, du hast ja auch gehört, die Schüsse. Ja. Auf Angriff, oder? Defense. Was ist denn die Ding schon? Oh. Nice! Wow, what the f... Was ist da? Kontakt? Knatterkiste, oder? Ja, Bleib mir in diesem Haus dann. Mach die Türen zu. Okay. Sonst, sonst. machst du wirklich die Türen so? zu? Also echt nett von dir. Selig auf mich hörst. <lacht> Auto. Auto. Ups. Ups. Das war nicht. Das war nicht. Ich. Nicht. So. Lol. Nein, das war ich hier eh. aber... Ich zieh das halt überhaupt nicht, aber hinter uns ist noch ein knatterkiste pass auf. ich weiß, ich hör's ja. Duuut! <lacht> so ein Drucker. Hm. dachte, da oben gegangen kann man eigentlich durch die fenster her ja, kann man sogar <lacht> äh, lootrop wo <lacht> bei uns oh scheiße ja genau bei uns war, das auto war schon da ja so, wo das der, der, der ist, ist der schon gelandet oder Nee, der landet halt erst also ich sehe meine ich hier den lootrop schon liegen Liegt, ich ja, sehe das nicht. von hier aus ist es auf jeden Fall. Ah ja, okay. Immerhin, oder? Du kannst hin, ich äh, versuche dich zu beschützen. Ich habe aber keine Garantie dafür. Ja. Wenn du was Geiles hast und stirbst, ja dann passt das schon. Hol ich mich genau. Kommt gleich. Raketenwerfer, uy. Bruder, Raketenwerfer! <lacht> Was hast du? Snapper. Snapper. Na gut. Snapper mit Holo. Eigentlich ist es besser für dich, oder? Äh, ich ich ein Vierfach, wenn du baust. Darf ich's haben? Ja klar, komm her. Fast. werfen. Gibt sie leicht echt oder was? Nein. Also, hier zu machen. Ich wollte deinen Kopf nicht so... Äh, Backpack ist voll, wie es mich verarschen. muss direkt draufpacken. Backpack ist... Full. Da behalte diese... Mist. So. Nice. Backpack ist vor <lacht> drauf. Wo? Oh. Dort hinten. Ich ich ihn gesehen hat's dann nur so eine. Oh, so ein. So ein, so ein, so ein so eine ich geh mal raus da. So. Ja, okay. Gut, wir haben gleich wieder die äh, Waffe zurück, die Sniper. Aber die ist ja nicht tot. Oh, wir sind sogar im Zielgebiet. Ja, da ist nichts. Auto? Ah. Oder? Hier ja, ist ein Auto, oder? Ja, dort hinten irgendwo. Okay. Zielgebiet. Ihr ja, mir erreicht. Oh. Ja, aber ich sehe nichts. Oh, okay, wir haben eine richtig gute Position. Ähm, Auto. Da. Was? Okay. Fahrt jetzt zu uns. Wir sind nicht zu uns. Ist Was? sind zwei zwei drin, sind zwei raus. Was? mal drauf. es ist kaputt. Achtung, hier kommt was? Scheiße, oh wow Wo oh. sind die bitte? Da, äh, hinter dem Wagen. vor einer gerade. Okay. Da ist auch noch einer, okay. Boah, kaum. Oh, muss sie treffen. Nicht treffen okay. Und von hinten oh, einer, kommt einer. Okay. Ach, komm, Einer ist so. Ich hab einen Kill. Okay. Aua, au, aua, scheiße! Er ist hat von oben reingeschossen. Wo ja. oh, Zücker? Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich von oben beschossen wurde. Warte, was war das gerade? Ich habe die Tür zugemacht hier oben. Ach so, okay. Von draußen, warte! Ne? Oh, was ist draußen? Das? das Fenster ist kaputt gegangen, Granate, werf ja. ich. Okay. Ich habe auch noch eine. Werfen die Karte durch. Skat War das deine? Ja. Yeah. Oh! Soll ich einfach mal wagen nach unten? War das deine nee. Rauchgranate? Der kommt hoch. Oh von hinten steht er scheiße. Oh, tot. Draußen vom Fenster. Direkt vom Fenster. Kommt hoch, kommt hoch! Kommt hoch! Ich bin tot! Ist bei mir! Gibt doch aber! Warte, muss ich noch heilen! Vor dir unten! Direkt vor dir! Ihr seid nur noch zu zweit. Ja. Lass ihn hoch, spring rein, fertig. Nee, ich kill ihn noch mehr. Mir oh. Komm, komm, komm, komm! Nice. Adrenalin Rush. Nice, nice. Sehr gut gemacht. War easy. <lacht> ja, okay. Hast du gut gekillt. Ja, ich hätte dich noch rechten können. Ah, glaube ich nicht, da kam ja hoch von da. Ja, du, hätte du hast untergehen können wenn Ich würde Schott Shotgun runterziehen können, da, dann hätte mich der von hinten dort nicht gehen können. Ja, hätte, hätte. Ich bin jetzt schon boah, 22, Digga. Wie lange war die Runde jetzt? Keine Ahnung, Alter, die war schon sehr lange. Wenn ich mal zurückdenke. 30, ich habe eine Runde. 30, 40 Minuten, oder? Die gehen teilweise richtig lange. 20, 30 Minuten, ja. Merkt man das schon richtig, nee. Bei Battlefield merkt man das richtig, das wenn, wenn die 45 Minuten gehen. Ja, Battlefield zieht sich auch so richtig wie Komi manchmal. Aber du respawnst ja auch. Ja. Ja, die kürzesten gehen dort 20 Minuten. Naja, 20. Ja, wenn du halt schnell, wenn schnell spielen, 10 Minuten, also... Die Längsten gehen 45 Minuten. Oh, oh, oh, wo geht man hin? Wieder dorthin? Ja. Mal machen. Ja, was will ich auch. Michi? Ja? Okay, was ist Spiele ich noch eine. Das ist letzte. Ja. 21 Uhr muss ich auch. Oh. Da kommt dann das Finale vom Von? DART Weltmeisterschaft. Dart. Oh. Von der PDC. Oh, oh. oh. oh, oh. Sicher interessant. <lacht> ja, ich finde Dart schon cool. Muss ja nicht cool finden, du als Geigen, Pups. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, so. Ich wollte eigentlich jetzt gerade was, was Nettes sagen, aber nee. Oh, was Nettes? Komm, verarsch mich nicht. Du willst nie was Nettes sagen. Ichi, du bist der netteste Mensch auf der Welt. Hört Nein, ihr diese arg. Ironie? Hört ihr diese Ironie von diesem kleinen Kurz, <lacht> ist ein mini pups da. mini pups mhm. Ein du großer Pups kann es ja gar nicht sein. Bitte die. die. Die Smoker nicht hilft jetzt irgendwie. <lacht> ja. Du bist der echter Spackowacko. Taco, Taco. Ja. Nudeltaco, Spakowacco. Nudel-Taco. Geht's das nicht? Ja, jetzt kenn ich's. Das habe ich ja gesehen auf dem Bild. Nudeltacker, ja. Sah Luca aus, sah lecker, lecker, lecker aus. Von. Kennst du Kim Possible? Mhm. Kannst du erkennen? Nein, nicht? Echt nicht? Nein, ich bin Mensch. Er ist so wie. Halt Mission Possible, nur halt für Kinder. Es gibt auch so ein. So ein. Oh. Es gibt halt auch so ein. So ein die Kim. Das ist halt so ein. So eine Geheimagentin, ja? So eine... Genau. Und halt zum, zum ihren Copan, Ich glaube, das ist ihr Freund oder so. Ja. Naja. Haben um, ihr Bettskurfferte. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, ihren... Ihren unfähigen... <lacht> ihr, ihren unfähigen... Herr Kobane, wie soll man sagen? Jetzt... Assistent. Der Sherlock Holmes äh, des äh, Sherlock Holmes. Und sie ist dann der Watson. Hm, tatsächlich. Meinst du das so? Wo Sherlock Holmes immer so denkt: Boah, ich bin der Geilste und am Ende macht doch Watson alles hier. Ja. Geh auf nur 20. MK12. Das ist auch G890. schon mal was. Hier liegt noch eine AK, wenn du haben willst. Du, ich hab alles eigentlich. Ich brauch nur eine Sniper. Dann bin ich zu. Ich zufrieden. brauch nur noch uh, Visier. Und Shotgun brauche ich auch noch. Das ist jetzt nicht das Visier, was ich wollte, aber Shotgun ist hier oben eine Remington. Du, oh, ich hab schon einen Sniper. Nice, nice, Ja? Wo ist das? Ja, oben in der Hütte. Da, also in der... Ich liebe diese Sniper. Die gibt's auch in... Jetzt sind uh, Ding noch. Die Mosin? Die Mosin gibt's auch in. Uh, hey, wo ist die ah da. Ja, die muss ich für cool Job Mosin gibt's auch in 5. Mosin denn, muss denn so stehlen Als. als. als um das Premium-Waffe oder dann 500 Euro im Monat ausmachen. <lacht> zahlen muss um Premium Waffen nutzen ähm, zu werden. Ne? Ne? Ne? Aber als boah als <lacht> als Als... als als die letzte Waffe die ich erforschen kannst also erforschen als sagt mega geile als super supergeile waffe oder was ja ich glaube sie ist ziemlich geil als äh, Scheiße! scheiße. scheiße, scheiße. Ey, man kriegt ja echt du. keinen Fallschaden, wenn man mit dem. Genau. Das ist doch bescheuert. Ah, zweifachst du. Hä, warum schön. bin ich jetzt besteuert? Was ist mit dir? Was? Was ist mit du? Hä? Warum sagst du einfach, bist du bescheuert? Hä? Nee, ich hab gesagt, das ist doch bescheuert. Ach so. Okay. Passt. Dass du immer alles direkt so, okay. auf dich beziehst. Komm die MP4. Ja. komm da, ja. Oh! oh. oh wie wie ein Kind nein. das ist das ist nur Übergewicht das ist keine Schwangerschaft ja nein zünd gleich oh, ein Chipola der Spaß die habe ich nicht gezündet keine Angst hier ist sie was Chipola das ist ein Chip, oder? Na. Ein, äh, Ding, ein, ein, ein, ein, ein, ein, ein, ein, ein ziemlich heftiger Polenballer. Okay. Oh! ein Gegner? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht was. nicht das ist Scope. Ist ziemlich auch ziemlich gleich wie in Battlefield 5. Genau, es schaut genau identisch aus. Echt, von der. In äh, die Richtung fahren ja. wir eigentlich, fällt mir gerade auf. Oh. <lacht> ja. Fährt er mir einfach hinterher? Michi oh schoss, schoss, schoss. auf dich? Nein, aber hier wird geschossen. Ach wirklich? Hast du nicht gehört? Echt wirklich? Das war es nicht du. Von, von wo? Ja, irgendwo hier im Tal. Ja, ja irgendwo im Osten muss es ja sein. Ich fahr jetzt. Oh. Was? Warum oh, bringt man doch Fallschaden? Was soll die? Der Mist. Kack. Hm. Ich raste gleich auf. Michi, ich raste aus. Ja, machst du doch sonst auch immer. Also deine Nuggets. Alter, <lacht> <lacht> <lacht> ah, dazu nicht der Michi. Er sagt, sagt doch nicht solche Sachen. Die sollen ja nicht die müssen warm gegessen werden. Ich meine ja deine anderen Nuggets, aber. Ach so. <lacht> wenn ja. ich fies wäre, würde ich jetzt sagen, wenn du abnimmst, dann würdest du sie sogar mal sehen. Aber ich bin ja nicht fies. Da ist auch Jurisch, da sagt er nichts. Ja, mehr. Das könnte stimmen. Kann aber auch falsch sein. Richtig sein. <lacht> folgt raus mit 50 gegen den Baum das schafft nur einer da da hit, da da ich da da da da da da da da da da im... da da okay. Ja. da <lacht> Ja. da da da was mach, ich, was mach ich mit? Nein, ich kann mein jetzt generell. Weiß ich nicht. Oh shit! Was? Ja, guck auf die Map. Ich herumkugel. Ich kugel den Berg hinunter. <lacht> oh Gott, der David. Wir sind in der Zone. Komm, lass den all halben halb Berg runtergekugelt. Jetzt rollt das Auto den Berg runter. Nice. Ey, das Auto ist so verdammt laut, kann es nicht aufhören. Hier ist ne. Eine... Ja? Ja, das kenne ich schon. Was hier da singt. Da ist eine MK12, das hast du ja schon, oder? Ja, dann wollte ich halt nur irgendwie so ein kleines. Ja, dann nehme ich Stadt Stadtfarmers. Fumis Farmers. Das sind Munition braucht die. Braucht 65. Hä? Achso. fällt einer mit dem Auto oder, oder springt das wieder ein? Na, springt, springt immer, wenn es rollt. Dann fahren wir mit dem Auto oder? Na. Ja. Nicht? Also ich fahre. Oh, ja. Wer ist denn das? ist da irgendwo im Storm. In der Storm. Na, oh, da ist es. Also das gar nicht im Sturm. Warte, ich hole dein Auto und Schiff ...schaff... Schiff ...schaff... schaff schiff sch sch schaff Schaffe. mich. Schaff schaff schaff schaffier... Schaff ...schaffier dich! Ich schaffiere dich! Schaffe. dich! Oh, uh bitte du. nicht nicht Komm. komm. Ja, okay, okay, ja. spielen wir nicht wie ein pleb sondern wie ein normaler Plebs. Oh. das fand ich wieder absehen nächsten wagen den ich sehe bin ich da raus aus meinem wagen wenn ich halb tot bin okay dann muss ich immer über 80 fahren oh, oh das ist keine gute idee da ist der nächste wagen kein schneemobil Wo ich eigentlich hin? Du folgst der Linie, ähm. Nichts passiert. Oh! Oh! oh, oh. Ja, ja, ich kann nicht, ich kann nicht. Ja, ich, ich fahr... Oh! Oh! Okay, äh... Wie werde ich das noch? Ach du Kacke. Stirb nicht Michi. Kriegst du so ein Gedicht? Nee, gerade nicht. Oh, oh, oh, oh, oh. So nah? Oh. Digga, sehr nah. Oh. Ey, wo haben die mich denn jetzt gesehen? Ges nicht sterben, nicht sterben. Ich brauch dich noch. Und die Nächsten, ne? Das ist tot. Wo ist denn der andere, Digga? Da oh, oben. Ja, ich weiß, dass er da oben ich Kann nicht sein, dass der mich trifft, aber ich bin nicht. Er kommt, er kommt zu mir da oben der kommt jetzt runter in meine Blickrichtung oben auf dem Berg noch der kommt jetzt da er weg Scheiße. wow das war jetzt keine lange Runde. was das, das, ich gehe wieder Sportmann ne? <lacht> <lacht> Du Bleib, du, du bleib. Okay, bleib, Du bleib, was hast du für du bleib, hä? Hä? Bleppy bleib. Du bist ein bleb, ja. bleib, bleib, Mann, bist ja. hä? du. Hä? Bleib, bleib, Mann. Komm, okay, gleich du. Dann gibt's was ja. Dann gibt's was ganz, ganz großes? Was denn, machst du in die Hose, oder was? <lacht> du weißt ja. ja. Ich bin drei Jahre alt, das ist eine Handvoll Finger. Finger, ja. Handvoll Finger. Eins, zwei, drei. Drei, Polizei. Eins, zwei, Polizei. Drei, vier, Grenadier. Fünf, sechs, alte Hexe. Ne, sieben, nicht. acht, Und gute Nacht. Nacht. Neun, zehn, schlafen gehen. <lacht> ja, so geht das. <lacht> ja. Da kann ich auch nichts dafür. Neun, <lacht> zehn, schlafen gehen. <lacht> 1, 2, Polizei, 3, also, 3 4, Trainer, 1, 1, 2, Polizei, 12, 4, 5, 6, 7. Digga, was ist das in dem Video? Achso, okay, dann. Polnacht. Ja, nein, das sagt nicht. Nee, ja, das hat gar nicht Ding <lacht> Kommst du doch fort, ne? Nee. Kommst du... B5? Hahaha, <lacht> sehr lustig. Mhm. Wird er mich denn hier packen? zufällig hingepackt? Sag mir nicht an, wo ich ja, zufällig wo? bin. Gibt SR? Ach. SR? Ach du Kacke. SR? Na, ist abtreten, oder? Na, ich bin noch da. Ach du heilige Scheiße. Wird nicht das Zufallsding ist denn hier hingepackt? Kannst du die oft Oder die oft laufen? Nein. Okay, passt. Ich habe jetzt zwei Pumps. So, ich gehe jetzt weg. Okay, wünsch dir was. Dir nicht. War Spaß, ich wünsche auch viel, sehr gut, sehr der, der diepen Datendub. Ja, dumm ich auch. Ciao. Tschüss. Wir müssen jetzt muss mal gucken, dass wir hier irgendwo noch durchkommen. Gucken, ob ich mir den U-Trop noch krallen kann, weil das war ich bis jetzt an Loot habe ist ja wirklich äußerst unschön. Weil ich halt nicht entscheiden konnte, eben wo ich hin will. Da wo ich hinklicken wollte, war dann gerade einer. Wenn das nur so. Äh? Was ist der Loot Drop? Sind wir falsch jetzt mitten ins Feuer rein? Ach, scheiße, wo war der denn? Der war doch hier irgendwo. ist eine farm ist endlich äh, die farmer direktor ach die brauchen wir erstmal nicht Und zwar dass hier auch nichts drin ist aber wir haben auch zweieinhalb minuten da kann man ruhig mal gucken Na endlich, was Vernünftiges. Eben der Pharmas. Uh, was hat er drauf? Ja. Kommt die Pharmas doch nur als Zweitwaffe in Frage? Auch unterschiedliche Patronen, das ist gut. Ich mir nicht so viel Gedanken zu machen. Ja, ja, noch zwei Minuten. Halt die Fresse, Spiel. Don't make panic. Dann. Ah, Scheiß, war nicht der, der Lootdrop, der war hier irgendwo. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Komm, Smoke nehme ich jetzt nicht mit. sogar noch zeitlich. Wenn wir jetzt nicht hier so rumeiern scheiße. Sniper ohne Visier, das ist... Oh, so, schon kotzen. Er hat den Silencer drauf. Nee, hat sie noch nicht... Oh, da hat ein Silencer drauf. Das richtige visier noch Pff. damit kannst du ja nichts machen hier. das ist ja gut glück schießen Sollte es mich jetzt hier erwischen, würde es mich nicht wundern. Wenn einer von denen eine G28 hat, gehe ich mal davon aus, dass der auch Scope mit drauf hat. Fuck. Das Ende schon außerhalb der Zone. Ich hoffe, dass hier irgendjemand was hat liegen lassen. Irgendwie Visier zumindest. Das ist ganz klein, das kann doch nicht sein. hier nichts ist. Brauche ich einen Trinken ne? Brauche ich nicht. Haben wir schon. Ach kommt, ein Scope. Irgendein Scope. Alter. Haben wir schon. Ähm. Ich glaube, ich los, ne? Was geht? Oh, ich dachte, gerade schon, schmiert ab, das Spiel. Scheiße. Nächste, der dachte, wurde? Ah ja, komm, links etwas. Sonst haben wir hier eigentlich nichts. Ne? Kommt jemand die noch? Na, komm. Hallo, komm rein mit dir. Die 12 nicht, ja. ja. Ja, macht ihr da mal. Ohne oh, Vergrößerung. Nimm die lieber. Hey Lukas. Nee, 21 Uhr ist uh, jetzt das Finale. Das wussten wir nicht. Wir ist da vertan. Ich hatte jetzt sowieso auch Ring of Elysium Ill, äh, gespielt, kannst ja auch immer noch, ne? Aber es wäre halt jetzt eh nur noch eine Runde. sein. Ein kleines billiges Scope und wenn es nur mal zwei ist. dort ey alter oh ja ja wo laufe ich lang ich weiß ich weiß ich weiß ich ein auch gerade gemerkt das wird ganz wenig Schaden geben Benzinverkursung ist ja aber, das finde ich ja auch lächerlich, ne? Wir am Ende alle hier lang. So blicke ich hier. Und warte ab. Sie müssen nicht, aber es wäre intelligent, wenn sie hier lang kämen. Es lauf ich los. Das bleibt mir da nicht übrig. Oh, scheiß drauf. Ich gewinne, oder will ich gewinnen? Ja. Wir gewinnen. Blöde sagst, findest du eine Sniper und was ist dann? Ist noch nicht mal ein Scope dabei, ja? Tatsächlich, da kann ich reinzoomen. Ah, scheiße, ah. ich habe genug Medics. Sollte kein Problem sein. Ja, ja ich sehe, dass es gerade ein bisschen heftiger wird mit den Ticks. Keine Sorge, Kinders. immer e ein Strike das war schön Ich sehe irgendwo, oh, wo er erschossen würde. Scheiße! Ah, ist egal, ist egal. So, 12 Minuten noch. Kapah! Und dann ist hier Schicht in der Schacht. Schacht im Schicht. Kapah, genau. Ich wünsche was. Jetzt aber bis morgen Abend. Wann, weiß ich noch nicht genau. Warte, werden wir auch mal sehen. Und Boah. Na, ich kann es nicht ausmachen. Kannst du mit der Fernbedienung drauf mich ziehen, wie du willst. Strompeterchen. Ja, du kannst mich auch nicht lauter machen. Nein, nein, lass mal, bevor ich euch gleich die Ohren wegfliegen. So, jetzt guck ich nochmal, ob es irgendjemanden gibt, in dem ich euch zufliegen kann. Ja, du... Du nicht. Nö. Ihm hier. Doch, da. Komm. Da weiß ich noch. Da kriegt er ein bisschen Leech of Legends. Hat sich ja gestern auch bei mir noch mal gemeldet. Naja, ich wünsche euch was. Bis dann. nicht so kannst du sagen Oh, danke für dein Host. Moment dann muss ich kurz gucken, wie viele Leute du bringst. Oh mit einem. Ja, danke, danke trotzdem. Hat dich mein Host. War gerade das erste Mal, dass ich duschen. Ich gehe heute nicht mehr duschen. Ich finde das nicht so sexy. Ja und am Ende immer ab. Das ist Wir Bisschen frech. Aber trotzdem, danke dir. Jetzt ist noch zu früh zum Duschen, Digga. Also heuer dusche ich nicht mehr. auch nicht. Der, der ich doch zu Fokadis. Äh, der ja so hat gehealt. Und geflasht. Und Chris stirbt. Chris... Alter. Lass den Minion doch! Ja. Eh. Was bist du für ein oh. ein Stück Scheiße? Das war meine Absicht. Du hast mich verkauft. Egal, du lernst oh, gegen okay, den, Absolut. nicht ich. <lacht> <lacht> Kniff.